Hey Leute und willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Tavern brawl in Hearthstone und Double Death Deathrattle Battler. In diesen, ähm, wie heißt das, von diesem Tavern brawl werden die ganzen Deathrattles von den Minions doppelt ausgelöst. Ich habe ein Deck gebaut, das ein Zudeck ist äh, mit eine Menge Deathrattle Minions, die halt andere Minions beschwören oder Karten ziehen. Also mein Plan ist halt den Feld komplett full zu halten. Ich meine, wenn ich eine Karte mir einen 2-2 bringt, bringt die mir jetzt 2-2-2 nach dem Tod. Also, mal getestet, weil ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so abläuft, dieser Death Rattles scheiße so Und ja, es lief so ab. Jetzt spielen wir einfach mal einen Kampf hier, ne? Gegen einen Hunter. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch ein sehr aggressives Deck hat die drei mal weg. Ich hoffe, dass ich eine von meinen Fluder-Karten ziehe. Ich das ist einfach mal Fluder. Fluder bedeutet ja eigentlich, dass eine Karte, ah, genau, die heute ich für eine Karte beschwert, dass dann zweite beschwert wird. Aber wenn die sterben und dann zwei Karten beschwert, das kann man auf Fluder nennen denke ich einfach mal. Ich bin mir nicht sicher. Der Begriff Fluder kommt aus den oh seiten Das ist allerdings ein ziemlich der counterplay gegen meine karte und ziehe ich mal einfach eine karte mit etwas glück kann er jetzt alles kaputt machen nee, was für glück wahrscheinlich kann er es machen machen zeit halt noch so ein läuft bei ihn. Okay, dann mache ich mein plan ist folgender ich spiele den hier und greife äh, ihn einmal an hoffe dass er ihn trifft, perfekt alles nach Plan gelaufen und ich spiele den mal noch, damit ich was vom Feld habe ja, das war ein ziemlich guter Remove Turn so, ziehe ich mal zwei Karten, er zieht auch zwei Karten ich rufe einfach mal den hier der stirbt ich komme ich zwei mal 2 2 auf dem feld ich bin mir das gefühl dass das freezing trap äh nicht freezing trap fire trap ist deswegen werde ich zuerst angreifen und dann meinen zug machen Okay. dann ist es wahrscheinlich diese falle die auf dem gegner die mir jetzt fünf schaden auf denen ich beschwöre mache ist das auch nicht ist das echt die hero power trap testen einfach mal ich habe keine ahnung welche trap das ist vielleicht wenn ich einen zauber mache dass der einen zwei er bekommt was könnte sonst noch sein es kann doch das kann glaube ich noch design sein Schauen wir mal was ich siehe viel karten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das heißt alles gut bei mir ich denke ich spiele trotzdem einfach mal die beiden trägt in hier rein und den da rein Ich bin einfach mal den hier und baller voll ins Face rein. Ich meine, ich habe jedoch gerade echt keinen Druck, irgendwas anderes zu tun. Der hat nur einen Minion auf dem Feld und oh, das gibt <lacht> dir noch mal schön viel Damage. Oh, er macht ihm zum Taunt. Interessant. Interessant, aber die hat er trotzdem verloren, weil ich jetzt hier mit ihn angreife, ihn ein well Plate gebe und hiermit finische, oh er gibt auf, so gehst natürlich auch, wünsche mir mal frohe Weihnachten, ach ich war so langsam, ich wollte ihm eigentlich frohe Weihnachten wünschen, wir spielen einfach gleich noch ein Spiel, das ging ja ziemlich schnell Ich hoffe, wir finden auch mal ein. Ihr dürft gerne ein Like da lassen, wenn euch das Deck gefällt, testet es einfach aus und schaut doch auf jeden Fall mein Paket-Opening-Video an. Da denn ich suche Mitspieler und in dem Video erkläre ich euch dann kurz, was genau ich für Mitspieler suche und wofür. Aber falls ihr mal Lust habt, ein Video mit mir zu machen, ich werde das Video am Ende unten rechts einblenden. ich dann noch mal sagen, damit ich es auch nicht vergisst diesmal wünschen wir ihm frohe Weihnachten, beziehungsweise frohen Wintervale. <lacht> ich glaube, das ist die Weihnachtszeit in, im Warcraft-Universum, könnte mich auch irren, ich denke schon. So, ich frage mich, was der versucht, was der für ein Deck hat, ein Duid. Oh, er macht auch so ähnlich wie ich mit Flude und sowas. Er hat leider nur ein Leben, die will ich natürlich jetzt noch nicht spielen. Also sehe ich reife ihn einmal ins Face an. Moment, Angst, dass ich vielleicht overdoren würde, alles gut. Und oh, der macht jetzt richtig hier. Der haut raus, einfach mal so. Besserung habe ich gerade nicht. Und der Curver, also ist ganz okay, oh, aber der haut jetzt richtig. auch jetzt richtig in den ganzen karten der hund oh, das war sehr stark hm, wie komme ich damit am besten klar ich nehme noch einmal diesen einen taunt auf der hand yep. ich werde den dann wohl spielen habe ich einen besseren zug nein aber yeah, was sieht allgemein sehr schlecht für mich aus Jetzt so, kann ich den zum glück spielen und oh, der macht silence oh. ich glaube diese runde werde ich so richtig aufs maul bekommen <lacht> da will noch mal zwei karten ziehen Also da jetzt wieder ein Comeback zu machen sieht ziemlich schlecht für mich aus. Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht bekomme ich ja was Gutes, eher was Schlechtes oder was auch immer. und oh, die hatte ich gar nicht mehr gedacht ich glaube ich habe die gar nicht mehr weil die noch im white format verfügbar ist ja ich kann da nichts mehr tun noch mal frohe weihnachten und ein well played in 3 2 1 boom dann gehen wir auf wir öffnen natürlich jetzt noch das paket immer schön ein paket öffnen am ende Ich würde es echt cool finden, wenn man da immer ein Paket von der neuen Expansion bekommen würde. Kann man nichts machen. Wäre toll, aber man will ja auch nicht so viel verlangen. Oh, wir haben eine goldene Rare bekommen. Das freut mich natürlich wiederum. Die können wir gleich zu so das machen. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren. Dafür müsst ihr einfach oben rechts auf mein Logo klicken, was ich euch nun einblenden werde. Oben links kommt ihr zur half playlist und unten rechts kommt so ihr zu den Impfvideo von dem ich eben gesprochen habe, wo ich halt Mitspieler suche für ein bestimmtes Format von mir, das ich vorhabe in der Zukunft einmal in der Woche zu machen. Ihr braucht dafür keine guten Karten, ansonsten ihr könnt auch einfach hier kommentieren, wenn ihr Lust habt mit mir zu spielen. Ich bin für sowas immer offen und äh, ja... Was kann man noch sagen? Ich weiß nicht. Ciao, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye.